Erste Antwort, als Wissenschaftler bedeutet Open Access für mich, den möglichst einfachen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu haben, um diese Erkenntnisse für meine eigene Arbeit verwenden zu können. Also ein Vorteil, das hängt nicht unmittelbar mit Open Access zusammen, sondern wirklich mit der elektronischen Aufbereitung, das ist die optimale Publizität, die Dokumente, die wir veröffentlichen im Open Access, die sind maschinenlesbar, die sind mit Metadaten angereichert, also mit Klassifikationen, mit Schlagworten, mit Kurztexten, die alle maschinell auslesbar sind und damit sind sie sehr viel leichter zu finden. Sie sind sehr viel leichter in Kataloge einzustellen. Und wie gesagt, das geht bei einem Open Access Dokument, das geht auch bei einem Dokument, das ich verkaufen will, aber wenn ich diese Hürde des dass ich das ganze Dokument erstmal kaufen muss, um es überhaupt durchsuchen zu können. Wenn ich diese Hürde abschaffe, dann heißt es, dass sich die Aufwendbarkeit und die Nutzbarkeit nochmal deutlich erhöhe. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Vorteil von Open Access. Ich kann ähm, nicht nur... Ähm, in meiner eigenen Fachcommunity landen, weil natürlich Bibliotheken ganz gezielt Literatur aus ihrem jeweiligen Themenbereich kaufen, sondern ich kann international und interdisziplinär wirken, wenn ich das Open Access mache. Ich kann den Zugang über die Fächergrenzen öffnen, was für uns jetzt als Verlag zum Beispiel ganz wichtig ist. Wie gesagt, unser Ursprung sind juristische Werke, da ist das ist auch der größte, oder die, wir, die, heute ist ja etwa die Hälfte unserer wissenschaftlichen Publikationen kommen aus dem Jura-Bereich. Ähm, aber wir sind eben auch unter anderem, nehmen wir die Politikwissenschaft, wir sind in der Soziologie sehr stark und natürlich gibt es da viele Themen, die übergreifend von Interesse sind. Und wenn ich Open Access publiziere, dann muss ich nicht den, den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin dazu bewegen, dass sie in die Bibliothek geht und sich die Bücher dann, Holt, sondern kann sagen, das ist alles Open Access verfügbar und du kannst, weil das Thema für dich interessant ist, kannst diese Inhalte auch direkt abgreifen. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil von Open Access, dass es weltweit ist, dass es fächerübergreifend ist. Ich selber bin seit mittlerweile zwölf, ja gut zwölf Jahren bei Nomos, war vorher lange Jahre in der Wissenschaft, und ziemlich früh, als ich hier angefangen habe, hat sich die Möglichkeit, elektronisch zu publizieren, eröffnet. Und seitdem sind wir eigentlich auch bei Open Access mit unterwegs. Unser letzter großer Erfolg ist tatsächlich erst eine knappe Woche alt. Ich habe nach zwei Jahren Verhandlungen, ne, über zwei Jahren Verhandlungszeit, haben wir es geschafft, dass wir mit dem mit einem großen Bibliothekskonsortium, dem Baden-Württemberg-Konsortium, eine Rahmenvereinbarung über Open Access geschlossen haben, die sicherstellt, dass Bücher, die bei NOMOS erscheinen sollen, Wissenschafts Titel vor allem, also das sind einerseits Qualifikationsschriften, also Dissertationen, Habilitationen, aber auch Sammelbände, Tagungsbände ähm, und sonstige ähm, und auch Monographien teilweise, ähm, dass die bei uns erscheinen können, dass die Open Access veröffentlicht werden, dass wir zusätzlich zu der Open Access Veröffentlichung immer noch eine kleine Druckausgabe von den Büchern herstellen, weil wir davon ausgehen, dass das für die Verbreitung der Inhalte ganz essentiell ist, ich sage nur ein Beispiel, Open Access heißt für uns, dass wir immer auch Druckexemplare herstellen, die zum Beispiel für Rezensionen wichtig sind. Aber die eigentliche Veröffentlichung ist Open Access, und wir haben jetzt mit dem Baden-Württemberg-Konsortium als Beispiel eine Rahmenvereinbarung geschlossen, nach der eine, das Baden-Württemberg-Konsortium uns sagt, wir kriegen einen festen Betrag für die Veröffentlichung. Mit diesem festen Betrag ist die Open Access-Veröffentlichung abgegolten, inklusive der Herstellung dieser kleinen Druckauflage, die wir brauchen. Und alles Weitere, also wenn wir zum Beispiel sagen, was weiß ich, ein Autor sagt, ich will aber noch 100 Exemplare, warum auch immer, für mich haben, um die zu verteilen oder wir sagen, wir möchten, wir machen ja Open Access Veröffentlichungen, dann kommen Kunden und sagen, wir möchten gerne auch tatsächlich das Buch kaufen. Natürlich bieten wir das an, aber das muss alles finanziert werden aus den Vertriebserlösen oder über andere Wege. Das Grundproblem, das wir bei Jura-Autorinnen und Autoren heute haben, ist ja, dass ähm, bei Zeitschriftenaufsätzen die meisten es gewohnt sind, dass sie ein Honorar für ihre Arbeit bekommen. Open Access verlangt heute, dass ich in vielen Fällen, dass ich als Autor oder Autorin Geld mitbringe und einen Zuschuss bezahle für die Veröffentlichung. Das ist in den Köpfen überhaupt noch nicht drin, ganz anders als in anderen Fachdisziplinen, wo das ja Gang und Gäbe ist. Es ist auch in Jura ein bisschen merkwürdig, weil bei Büchern, also bei wissenschaftlichen Büchern ist es ja gang, auch da Gang und Gäbe, dass die Autorinnen und Autoren bezahlen für die Veröffentlichung. Bei Zeitschriften, ist es aber ein sehr neues Modell und die Autorinnen und Autoren kennen das überhaupt nicht und sind deswegen natürlich nicht bereit, Open Access zu publizieren, wenn sie bei einer anderen Zeitschrift Geld bekommen, dafür, dass sie ihren Artikel einreichen. Ein Problem. Zweites Problem, viel wichtiger ist, dass in Jura die Grenzen zwischen Wissenschaft und Praxis sehr viel fließender, sehr viel schwieriger abzugrenzen sind als in den meisten anderen Wissenschaften. In den Naturwissenschaften kann ich die Grundlagenforschung und die anwendungsbezogene Forschung deutlicher voneinander abgrenzen und ich habe für die anwendungsbezogene Forschung noch ein anderes Instrument an der Hand, das ich im Jurabereich nicht habe. Ich kann im naturwissenschaftlichen Bereich Patente anmelden und kann die Ergebnisse meiner geistigen Arbeit, meine wissenschaftlichen Erkenntnisse dadurch schützen und wirtschaftlich verwertbar machen. Bei Jura ist es nicht so. Praktikerliteratur bei Juristen sind Handbücher und Kommentare, die juristischen Praktikerinnen und Praktiker, also vor allem der Anwaltschaft, der Justiz, der Verwaltung, Verbänden, die Werkzeuge in die Hand geben, dass die praktische Probleme lösen können. Diese Lösungsansätze, die da vermittelt werden, tragen zur Wertschöpfung bei. Das heißt, wenn ich, also für mich immer das beste Beispiel, man geht ja immer von sich selber aus, ich habe wissenschaftlich ein kleines Hobby, ich habe sehr lange Schulrecht gemacht und ich habe ein Buch geschrieben über Schulrecht in Deutschland. Und dieses Buch wird in einem Verlag veröffentlicht, und ich würde dieses Buch niemals Open Access veröffentlichen, weil ich das überhaupt nicht einsehe, dass ich mit meinem Buch mir viel Mühe mache, viel Zeit damit verbringe und ähm, das alles zusammenzufassen, was es da gibt, zum Beispiel die ganzen Urteile zu lesen und zu, ähm, auszuwerten und in dieses Buch einzuarbeiten und damit Anwältinnen und Anwälten was in die Hand zu geben, dass die schulrechtliche Probleme lösen können. Und mit diesen, dieser Lösung der schulrechtlichen Probleme Gebühren erwirtschaften, mit de, von denen die Anwältinnen und Anwälte am Schluss leben. Und ich soll davon überhaupt nichts abbekommen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Selbstverständlich will ich in gewisser Weise an diesem Wertschöpfungsprozess beteiligt werden. Und wenn diese Beteiligung nur darin besteht, dass die mein Buch kaufen und nicht Open Access auf irgendeine Seite zugreifen, und wenn sie das Buch kaufen und damit dem Verlag... Geld zukommen lassen, dass ich an diesen Erlösen des Verlags beteiligt werde. Das ist für mich eine ganz entscheidende Motivation, warum ich alle paar Jahre mich dran mache, eine Neuauflage dieses Buches zu produzieren. Wenn ich eine wissenschaftliche Veröffentlichung habe, wo es mir darum geht, erstmal eine Erkenntnis zu finden, ohne dass ich weiß, ähm, wer diese Erkenntnis irgendwann mal nutzen kann, dann ist meine Motivlage eine ganz andere. Dann bin ich als Autor, will ich vor allem, dass diese Erkenntnis so breit wie möglich gestreut wird und hoffe darauf, dass diese Verbreitung dazu beiträgt, dass irgendjemand anders die Erkenntnis zur Kenntnis nimmt. Also Im einen Fall hilft der Verlag juristischen Praktikern und Praktikerinnen, ihren Job zu erledigen und damit Geld zu verdienen. Und im zweiten Fall hilft der Verlag, Autorinnen und Autoren ihre Erkenntnisse zu verbreiten. Und je nachdem sind auch die Finanzierungsströme unterschiedlich. Bei Praktikerliteratur erwarte ich, dass die Autorinnen und Autoren in irgendeiner Weise von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren, die dritte mit der Nutzung der Veröffentlichung erzielen. Bei Wissenschaftsliteratur erwarte ich das überhaupt nicht, sondern da erwarte ich eher, dass die Autorinnen und Autoren sich daran beteiligen, dass die Verbreitung so gut funktioniert. Und weil eben diese Trennung zwischen Wissenschaft und Praxis bei Jura so schwierig ist, haben viele Juristinnen und Juristen massive Angst, dass ihre Erkenntnisse einfach so in der Welt verbreitet werden und das ist ein Kulturschock. Den ertragen die nicht und sagen, das möchte, ich möchte gerne mein Urheberrecht gewahrt wissen. Die verstehen auch nicht, dass eine Creative Commons Lizenz nicht dazu führt, dass jeder plötzlich alles mit ihren, mit ihren Erkenntnissen machen kann. Deswegen ist es Aufgabe von Verlagen, aber auch von anderen Institutionen, diese Lizenzen besser zu erklären. Und wenn man das den Juristinnen und Juristen besser erklärt hat, dann werden die auch bereit sein, das zu akzeptieren. Wir erleben es im Alltag, die meisten Fragen, die wir im Alltag bei Vertragsverhandlungen haben, kommen von Juristinnen und Juristen, die sich erkundigen, warum, bitteschön, soll ich dem Vertrag so viel Urheberrechte abtreten? Und das heißt, unser Job im Verlag ist, dass wir den Urheberinnen und Urhebern immer wieder klar machen, warum bestimmte Rechte übertragen werden sollten, was notwendig ist und weil Juristinnen und Juristen sich so schwer tun, diese Rechte zu akzeptieren und zu verstehen, vielleicht auch ein bisschen aus Prinzip sagen, ich gebe keine Rechte her, schon gar nicht ohne Geld, ist die Neigung, Open Access zu publizieren, eher klein. Aber zum Schluss, was wir jetzt erleben, ist, dass Juristinnen und Juristen, gerade aus der Nachwuchsszene, dass die Open Access ganz anders wahrnehmen und dass es ein großes Interesse an Open Access Publikationen gibt. Und ich glaube deswegen, dass wir im Moment genau in der richtigen Phase sind, um Open Access in der Wissenschaft auch bei den Juristinnen und Juristen zu verbreiten. Und wenn alle Beteiligten sich darüber einig sind, dann kann das auch funktionieren.